Ja, hi und willkommen. Mein Name ist DaniroyP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir Turffield erreicht und wir stehen jetzt vor der ersten Arena und wollen uns mal heute in dieser Arena versuchen. So, aber vorher, ich habe was ganz Dämliches gemacht, weil mich etwas gestört hat und zwar... Wo kann ich halt nachgucken? Hier. Keine ahnung ich gehe mal hier auf pokémon und ich zeige euch mal was und ja originaltrainer daniro ja ähm, das liegt daran weil ich habe noch mal das ganze spiel neu angefangen und habe mich daniro genannt anstatt daniel und ich habe meine nummer von 9 auf 200 geändert weil ich irgendwie gehört habe dass man diese nicht mehr ändern kann und ja das wird mich das ganze spiel lang verfolgen und nerven und ja deswegen habe ich noch mal neu angefangen alles und bis zu diesem zeitpunkt gespielt und ja ich weiß das ist wahrscheinlich ziemlich dämlich aber wenn ich schon das spiel irgendwie hier spiele und stunden über stunden hier reinpacke dann will ich auch das alles so ist wie ich das haben will weil sonst ich habe irgendwie so otsd nennt man das weiß nicht wenn man haben muss da alles irgendwie äh, äh, symmetrisch ist oder or ordentlich und so. Ich glaube, so das Gefühl, ich habe irgendwie so was ähnliches. Und ja, bevor ich jetzt irgendwie 50 Stunden oder so hier drauf habe, mache ich das lieber noch, während wir hier am Anfang sind. Und hat nicht so lange gedauert. Ich habe so einen Nachmittag so gebraucht, um wieder zu diesem Punkt zu kommen. Und ja, mein Name ist jetzt Daniro. Meine Nummer ist jetzt 200, weil wegen mein Lieblings-Pokémon Traumfugel. Und ja finde ich echt blöd, dass man das nicht ändern kann. Weißt du, so ein Problem würde es nicht geben, wenn man mehrere Spielstände erstellen kann, aber nein. So. Die Level sind alle gleich. Meine Pokémon sind ein ganz klein bisschen anders. Sie haben natürlich ein vollkommen anderes Wesen und so. Und ja, ich hatte etwas Glück mit einigen. Und ja, sehr gute Wesen eigentlich. Ähm, das hier fand ich irgendwie lustig. Äh, das Wesen ist mutig, aber die Fähigkeit ist Angsthase. Das kann anscheinend Kleptifuchs äh, die auch haben und der ja, ja, Entschuldigung. Und äh, Cotini hat auch eine andere Fähigkeit und zwar Belebkraft, was richtig gut ist und tausendmal besser als diese. Ja, ich denke, deine Initiative ich Angriffsfähigkeit und ja, also wir sind ein ganz klein bisschen mächtiger und hier und da habe ich einige Items gefunden. In der Naturzone habe ich glaube ich eine TM gefunden, macht jetzt nicht so. Spektakulär war irgend so eine normale Attacke, die ich zwei bis fünf Mal treffen kann. Und Schattenglas habe ich hinter irgendein Gebäude von Engine City gefunden. Und jetzt haben wir halt alles durch. Ja, ich weiß, für euch macht das überhaupt keinen Unterschied. Aber ich habe jetzt einen ganzen Tag hier gezockt bis zu diesem Zeitpunkt. Und ja, es ist einfach dafür da, um mein Gewissen zu beruhigen. Und ja, jetzt gehen wir offiziell rein und gucken mal, was hier los ist. Und ich habe jetzt gedacht, hier kommt jetzt direkt in die Arena rein oder so. Aber anscheinend nicht. Feuertagen sind gegen Pflanzenpokémon sehr fuckier. Das gehört zum Grundwissen. Du bist doch ein arena changer oder? Wenn du pflanzen und schnappst, merke ich mir deinen Namen. Dann ist aber nett. Ich schaffe es einfach nicht, mir einen Galar sie zu fangen. dann hast du es gegen meinen maut zu tauschen? Ja. Aber ich habe gerade keins. Ich habe, glaube ich, eins gefangen. Ich habe versucht, die ganzen Pokémon, die ich vorher hatte, auch schon wieder zu fangen. Und ja so gut wie alle, die ich auch im Let's Play hatte? Wenn die Arena-Mission nicht erfüllt, kann auch der Rennleiter auf auswahl reicht aus die wo besteht? Ich bin sehr gut im Tanzen, ob das hilft. Weiß ich nicht. Der Typ. Hey, ich bin bald ruin Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich hier einen ganz tollen Ball für dich. Ein Freundesball. Wenn ein Pokémon mit einem Freundesball ist es dir gegenüber also, sofort zutraulich. Schon fasziniert, was so als in einem Pokéball steckt, oder? Okay, den Typ, den feier ich voll. So. Warte, was ist das hier? Was kann Klamotten kaufen? Das ist ein Supermarkt, ne? Was wir haben? Ich brauche eigentlich nichts, ne? Ja, ich habe auch meine Augenfarbe geändert. Das kann man unter Make-up ändern in Engine City. Ich weiß nicht, ob ich das schon im letzten Part hatte, aber ja. Ähm, Uniformladen ach Ja, jetzt sind die Dinger, die man auch im Engine City kaufen kann. Ja, ich will keine, vielleicht eine Geisteruniform, so und dann kann man auch sehen. Nummer 200 und ja, besser keine Ahnung. Die neuen, die ich gewählt habe, war irgendwie viel zu spontan und spektakulär Und ja, das hätte mich die ganze Zeit genervt. Da muss niemand so richtig verstehen, aber ja, wir haben das aus dem Weg. Und jetzt machen wir vernünftig weiter ein. Arena-Challenge aber willkommen, nämlich der erstmal die grundsätzlichen Aufwand der Arena-Challenge erklären. Das Ziel der Arena-Challenge steht darin, verschiedene Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jenen Arena-Leiter, die du besiegst, erst du einen von insgesamt acht Arena-Orden. sind Arena-Missionen? Bei ein Arena-Leiter will, muss zunächst die jeweilige Arena-Mission bestehen. Arena-Missionen sind im Prinzip also kleine Eignungstests. Außerdem hält jeder Arena-Stadion eine andere Mission für Herausforderer bereit. Möchtest du dich gleich in der Arena-Mission versuchen? Oh ja. Gut, dann sollst du erstmal in deinen Uniform schöpfen. Dies ist die Arena-Mission-Pflicht. dieses bei Arena-Mission-Pflicht. Okay. Nun kann die Arena-Mission beginnen. Zeig, was du drauf hast. wird ja alles irgendwie so... Ich finde halt gut, dass in, dass in diesem Spiel alles irgendwie wie so ein, so ein Wettkampf so ein so ein Sportfestival irgendwie so dargestellt wird irgendwie so formell ist alles klar was auch bekommt der neue challenger die vision der arena von türfeld für die arena die Mission, die der arena von turffield für Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen volley zu diesen heuballenband zu treiben. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stewart lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Und dann möge die Arena-Mission beginnen. Ich soll Farmarbeit machen, aber... Ja, okay. Das war aber einfach. Und diese, diese ich sind irgendwie voll die Naturkatastrophen in diesem Spiel. so gefühl blockieren irgendwie Straßenwege, blockieren irgendwie eine ganze Bahn, damit er nicht weiterfahren kann. Ist ja voller. Oh, ich habe ich gar nicht gesehen. Willkommen, der... Willkommen Arena Challenger. Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das Weite. Aber nenn es nicht persönlich, das ist mein Job. bin ganz ehrlich jetzt nicht gesehen. Arena -Trainer Rowan fordert dich heraus. Ich feiere so also die normale kampfmusik in diesem Spiel. Okay, 16. Ich bin genau das gleiche Level, auch wenn ein neuer Spielstand ist, so wie im letzten Part. Also ja habe ich überlevelt unterlevelt oder irgendwie so was. Es ist praktisch nur der gleiche oder war schon und eine buchen seit ein einheit so wie es sich für die arena challenger gehört 0 x 0 okay irgendwie schon gelesen leute haben sich irgendwie 69 oder so als arena als challenger nun mal irgendwie so eingestellt wenn du die trainer hier besiegst, bleiben die voll die brav an ort und stelle das macht die arena mission ein wenig leichter auf 420 weil ich habe ich irgendwie nicht verstanden ab 420 soll irgendwie was mit drogen zu tun haben oder so keine ahnung oh ja hey ausreißer nein halt hier ist noch ein gegner Dein Pokémon hat doch bestimmt Lust, ein bisschen Frust abzulassen und ungehemmt ein paar Attacken zum Besten zu geben, oder? Ja schon. Das ist schon so ausdrückt So irgendwie schon. Ich habe einen Feuerstarter, also ich müsste ja alles aus dem Weg räumen. Ne? Das ist ja, ich schon erwähnt. Die Arena müssen wir einen Klocker schaffen. nicht überhaupt ja ja ich konnte ein vulkan glaube ich, schon fangen dann wohl ne? Also ich hätte feuer pokémon fangen können Auf diesen zeitpunkt mir aber nicht schon immer so seine galar version die schon immer so weiße blätter irgendwie nicht ne? Phil, aus dem weg Wow, das war ja das Volley in der falle verrückt da wird das Volley in der pfanne verrückt. ich wollte meinen schildspiel stand irgendwie dieses pudding zu fangen anfangen aber ich habe es irgendwie nicht mehr gefunden hey, Ranger Ranger, reist alle barrieren nieder und öffnen das trotzdem einen strahlenden zukunft und ja ich habe so irgendwie den verdacht dass ich das vielleicht nicht gefunden habe weil hat irgendwie äh, schwert -exklusiv ist aber ich habe gesucht gesucht gesucht und ich habe es einfach nicht gefunden aber ich habe auch so allgemein einige Sachen herausgefunden, während ich dieses Spiel erneut gespielt habe, sage ich mal. Und ja, also werde ich aber kommen, sobald wir aus der Arena heraus sind. Hallo. Was ist nicht mehr weit bis zur Arena-Leiter, aber freu dich nicht zu früh. Arena-Trainer Alina, diese Augen. Super. Neues Pokémon, glaube ich. Flubau, Flubau, Luigi. erreicht Okay. Ich mir erreicht Level 21. Das heißt, wir sind Level 21. Wir sind jetzt in der ersten Arena. Das ist irgendwie krass, oder? weiß noch, Falk, irgendwie aus Gold und Silber. Den seinen Stats-Pokémon mal glaube ich, war Level 9. aus <lacht> pokémon Ich glaube, sein Onyx war Level 11 oder so. Wir haben die normalen. Ich kann nicht leben. Meine Bestattung, dass sie sich freuen. Als nächstes macht der Arena-Leiter. Oh Gott. Gegen viele arena schänder okay, aber du hast etwas Besonderes. Die Hunde stoppen ganz. Okay, das hat er gerade gemeint. Ich dachte, die stoppen nur, wenn ich irgendwie gerade im Kampf bin oder so. Aber nee, die stoppen irgendwie, wenn ich Nein, nein. Aber die stoppen irgendwie, wenn ich boah, wenn es mich auf einen... Macht euch, mich... jetzt macht mich. Die passt nicht. Ich muss schon sagen, was da los? Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Aber ich bin jetzt irgendwie voll. Dann bekommt jetzt die ganzen Heuballen so gegen ist das denn? So. Und jetzt kommt er Ja, der Typ, der zum ersten arena leiter wurde, weil er sich gerne zurückhält. Okay. Also wenn ich gewinne, heißt es dann. Aus der arena mission erfolgreich abgeschlossen Also wenn ich als gewinne dann nur weil er sich zurückgehalten hat ne? pass auf okay okay das ist krass habe man glaube ich auch einen trailer gesehen ne? in dem ersten also den einzigen den ich gesehen habe krass richtige zuschauer menge Arena-Schaden ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. Daher gibt es hier so viel Herausforderung, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also habe ich mir ein besonders knifflige Arena-Mission überlegt, dachte ich zumindest. Ich war sie offenbar kein Problem. Hut ab, du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Und noch ein Grund mehr für mich, alle Register zu ziehen, um meine Pokémon zu deiner maximieren. Es wird ein spannender Kampf. atmosphäre mäßig schon mal richtig geil ja ja fordert dich aus gute idee dann werde ich vielleicht nicht one schotten dann mal zusammen stimmstellen der galarien ist wo kann man möglich die ganze ausmaße augen zu nehmen dieses Phänomen nennt man deiner Maximierung. Bist du aus deiner Maximum? Das erscheint, wenn ein Kampf das dynamax Max-Wand aufleuchtet, kannst du dein Pokémon deiner Maximieren. Er hält nur drei Runden lang, kann mächtige Attacken einsetzen. Äh, warte den richtigen Zeitpunkt bei deiner maxim ab, um den Kampf für dich zu entscheiden. Ja, weil auch der Mario Master soll ich das sofort einsetzen. Also brauche ich das wirklich, weiß nicht kommt. Die Sätze mit ein, da war schon, habe ich war ein bisschen zu stark mit meinem Starter. Haha, wir sind Ziel und Ausdauer und farme sind nämlich nicht so leicht unterzukriegen. Noch eins Kotimi. Dann kommen wir ja. Zeit für Dynamite. Wir werden euch mit sand eurer Wurzeln herausreißen. Okay, der macht sich groß, ich nicht. Aber das hält jetzt nicht so viel mehr aus, aber ich glaube schon. Gott. <lacht> Nitroladung wow jetzt wieder den einschlag erledigen oder die zonen staunen er kommt eine max attacke dünner flora hey so heißt mein Cortini. nicht sehr effektiv ich das gras schießt auf den boden What? okay aber du kannst kann auch deiner max deiner brand komm her du Igni. super mega extrem giga formations angriffs attacke dingens kirchen ah. <lacht> guck dich da mal an ja das jetzt bist du weg sehr effektiv sonst ich bin stärker oh ja da war schon das ist gore ich glaube es war Ja, wurde besiegt. So verweckt unsere ganze pflanzen Das ist ein beeindruckender arena -schänder. Ich glaube, ich hatte es auch ein bisschen einfacher mit meinem Starter. Oh yeah. Und Flora entwickelt sich. Los. Komm her, zeig. Was ich ich weiß ja, ich ich das verwandelt? Ich habe es auch gerade gesehen. Kotomi. Sorry, weil der Pflanze ein Satz eines Wolflaums steckt voller Nährstoff. Es verstreut sie im Wind und teilt damit Pflanzen und Pokémon. Baumwollsaat sinkt doch, glaube ich, Initiative oder Angriffskraft. Nee, nee, jetzt natürlich dadurch stark sinkt. No. Initiative 30. Okay, sehr nach oben geschossen wie blöde Spezialverteidigung 61. Ja, brauche ich das wirklich nee. okay das war sehr einfach aber ich hatte glaube ich den typen vorteil dass ich richtig in diesen kampf reingekniet und jetzt ernst du die früchte dafür was im rahmen der arena challenge einen arena teil besiegt und deine leistung zu ehren vielleicht dir hier, hier mit den pflanzen orden Oh. Ich muss ein Ding zusammen, das ist ein Problem. Bis Level 25 fangen. Acht Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena-Challenge siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei. Geh und zeig den anderen Arena-Leitern. Wer ja, war ein etwas sehr einfacher Kampf, aber okay. Mein herzlichen Glückwunsch zu deinen Sieg gegen arena jaro oder In ja, Der deiner Leistung Leistung ich dir diese Themen. Bitteschön, Zauberblatt. Das genau, wenn ich das gebe. Dazu bekommst du außerdem ja aus Uniform, aber vor du sagst, das ist natürlich nicht das Original, nur sondern nur eine Nachbildung Pflanzen und erhalten. Nun zu deinen Informationen, ja, Nero. die Arena-Challenge sieht vor, dass du die arenen in einer festen Reihenfolge abgrasst. Ich jetzt erstmal Kate, die eine Leiterin von Kelten, auf dem Plan und 45 dich direkt dorthin mit dem pflanzen und der tasche könnte es sich lohnen, vor einen abstecher in die naturzone einzulegen da gibt es nämlich einige sehr starke pokémon das ist zwar nicht gerade einfach pokémon zu fangen deren level höher ist als der deiner deiner team pokémon doch der aufwand lohnt sich ja ich weiß nicht ich mache das mal ein andermal erstmal die erinnert so pflanzen und die form konnte ich nicht auch kaufen schon also hier sind alles Typen, die ich nicht bekämpfen kann. Ich wünsche man könnte seine Uniform während des Wettkampfs hier ändern. Da wird mal schön. So kann ich neue Sachen kaufen. Das waren sollte Ich weiter. steht es auf ja. Ich gerade in die. Denkst du, jetzt kann ich mir super werde kaufen, die ich wahrscheinlich nie holen werde? Aber super Tränke, die will ich holen. so ein trank und also wir zehn haben pokel noch genug da macht sich gar nicht schlecht wäre ich auch hm, mir nichts neu wasserorden Okay, der könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden aber ich habe ich habe ja einen pflanzen pokémon warum stand da speicher vorgang ja. ich das ach ja ich weiß was die orbstöps machen ich glaube die haben diese funktion ja freigeschaltet da ich jetzt musik und so an und aus leiser und lauter machen kann äh. ausschalten habe ich jetzt erst gesehen automatische speichern ja war verloren wow ein tolles Gefühl, man. bis ans Ende schafft. Okay, hat sich hier irgendwas geändert? Ist Waifu noch hier? Ich glaub, das heißt, nee. Nee, okay, dann brauche ich auch nicht mehr hier hingehen. Gut, dann kann wir ja direkt weiter, ne? Ich glaube, wir wollen noch nicht mal irgendwie heilen gehen oder so, ne? Nö, ich glaube, die wurden hochgeilt. Cool. Ähm. Okay, Themen, lass mal zeigen. Ja, Zauberblatt, Zauberblatt. Jetzt kannst du die Tür kaputt machen. So ist stärker. Wir haben einen höheren Spezialangriff als Angriffskraft. Also, ja, boom. ist unsere Flora noch ein bisschen tödlicher als vorher. Ja, Kerstelle ist das, was ich in der Naturzone gefunden habe. Aber als normaler Angriff brauche ich nicht unbedingt. Gut dann kann man ja weitergehen mal rote 5 ist hier ne? hier rechts in dem land da hinten und gucken wir mal jetzt blockiert hier niemand den verkehr und wir sehen was jetzt hier auf uns wartet und da kann ich auch direkt ein paar sachen ansprechen oh. doppelkampf dazu also wie diese reporter aus äh, dingens aus äh, mein gott verbinden Interviewen wollen Zeit für ein Hautnah Interview mit einer Rela Changer. Was will ich dafür besser eignen als ein Pokémon Kampf? Gut, sie macht Trainer und Pokémon schaut regelrecht vor der Kamera. Boah, jetzt werde ich berühmt. nennen und Scott fordern nicht heraus. Okay, Dann Kommt der. Boah unser thema und deren team okay die sind gar nicht mehr so runter okay geht nicht gegen alle egal gegen habe gegen diesen dieses dinge nichts irgendwie effektiv okay und da steht auch schon bei den attacken was effektiv und nicht sehr effektiv ist was ich nicht schlecht finde aber scheint nur bei pokémon zu sein die ich auch schon vorher getroffen habe bekämpft habe irgendwie so was und dieses klick lag ding da konnte ich irgendwie... Nee, bei diesen Iguana-Dingen konnte ich irgendwie nicht sehen, was effektiv ist und was nicht. Nicht sehr effektiv gegen was. So, wir machen genauso weiter wie vorhin. Dann sind so beide weg. Hey, meine Brieftasche. Hm. Und ich bin auch irgendwie blöde. Die Entwicklung von Kleptifugs heißt irgendwie Gaulux oder so, also so also wie ein gaula Wir und Scott sind besiegt worden. Das lässt sich schwellen. Noch ein paar Worte ausdrücken, aber was für ein Potenzial eine da ist das etwa, dass unsere Reportage ein Reinfall wird. Aber ich muss keine Antwort geben. Bei deiner Stärke wirst du müde, die Arena Change marschieren. Hoffentlich können wir dich später noch mal zu einem Interview überreden. punkt Pokémon durch Linse und da kann man betrachten, wir wie Sterne. Schreien Sie wie Sterne. Okay. Hm. Ist da irgendwas Neues? Das, was ist das Ding da auf der linken Seite? Hallöchen. Ein Pointer wild erscheint. Oh ich yeah. dich habe ich gesucht. War schön, ich muss gar nicht dass davon auch eine andere Version jetzt gibt. Komm her. Ich weiß, du machst du nicht entwickelst. Bonk. Oh Gott. Und ja, dich werde ich auf jeden Fall mein Team nehmen. So, mir wechseln jetzt Flora aus, weil das hat ganz schön weh getan und sie wird sich dadurch ein bisschen heilen wegen belebekraft oh Okay, wir müssen gleich wieder zurückgehen habe ich so gefühl ähm. bitte töte das teil nicht ein gott das der ding aus ich muss gar nicht dass noch das ein ding es gibt Eine vorentwicklung pokobeil fliegt flieg nee das mal ganz ehrlich das ding ist ganz schön stark da ich will noch einmal stern suchen okay zorn klinge warum ist der angriff so stark hat Zornklinge nicht irgendwie nur so ein angst von 20 oder so war. Guck mal, Flora der hat schon wieder 40 hp so. du auf damit kommen mein team also das war das erste pokémon oh. was ich definitiv mein team haben wollte schon als den weiß nicht als ich irgendjemand auf facebook da gesehen habe also ein der pokémon von denen ich wusste dass sie in diesem spiel vorkommen ja, ja, ja, oh nee, fand das ist irgendwie ironisch, als ich Pokémon Let's Go Pikachu gespielt habe. Da hatte ich auch ein Porenta in meinem Team, aber, da, aber davor wurde das irgendwie noch gar nicht angekündigt. So, als wird irgendwie jemand so meine gebete irgendwie weit nicht, auf mich herabschauen so. wissen Porenta benutzen. Hier, ja, wir haben ein neues Porenta, kann du nutzen aber der Teil sieht voll aus wie Serious Business irgendwie. Äh, äh, äh. Oh ja. Klasse, Forenta wurde gefangen. Oh Gott, warum hat er so viel Punkte? Das Ding echt so stark. So Kampf. Ist es? die Gala ansässige form von Forenta diese tapfer hier schwingt ein kampf eine dicke robuste lauchstange ähm, ich werde dich umbenennen irgendwann aber fürs erste nenne ich dich lauch aber ich weiß wie ich dich nenne sobald du dich entwickelt und ich weiß wie du aussieht wenn du entwickelt bist und das wird richtig schön. Ich erst mal erstmal zeigen. Kampf. Sorge für das Ding ist voll stark. Ey. Ja, du bist neutral. kaut sich und dickköpfig. Cool. Äh, Angriffskraft 44. Sein also will er die Initiative, und immer das pokémon zurückschreckt. Ja, alles klar. Ich wusste nicht, dass da von der Vorentwicklung gibt. Ehrlich gesagt, ich dachte, es gibt nur diese Nachentwicklung oder ich wusste noch nicht, was da eine Nachentwicklung war. Ich dachte, da wäre irgendwie nur eine Version. aber ja, und führt allen pokémon kein Schaden. zu machen wir das mal, ich das schon habe. Und machen wir Sandwirbel weg. Das ist ein unfairer Move für Play. so habe ich dir irgendwas. Ich glaube, da würde irgendwie passen. Expertengurt oder Spitzer Schnabel, aber ich glaube, du hast nichts also im Sinne von ich hätte nie im Leben gedacht, dass ein Kampf-Pokémon und so gedacht, irgendwie Flug und Unlicht wegen dieser sowas... Art. Gehen wir hey, nochmal zurück zum Pokémon Center. Das Ding hat uns voll auseinander gerissen. Und ja. Und ich glaube, da es schon so viele Pokémon gibt, so viele potenzielle Pokémon, die ich vielleicht in mein Team haben will, ich bin ja falsch, werde ich so hin und wieder mein Team immer wieder auswechseln. Und man kann es ja jederzeit machen, man muss einfach nur hier gehen und... Boom. Dann kann man wechseln. Ich glaube, so werde ich dann irgendwie machen. So wie Ash in... weiß ich nicht, welche Staffel das war. Schwarz und Weiß, glaube ich. Da hat er mal mehr als sechs Pokémon gefangen, hat die immer wieder hin und her gewechselt, aber toll. Ja, so ungefähr, weil ich das machen und ja, ich ein gefühl habe ich werde mehr einsetzen als all die, die ich hier habe. Das Ding sieht echt voll krass aus. Ey. Top 10 Anime Charakters, so alles klar. Da möchte ich aber sagen, ich bin der Partier. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wenn es wieder ist. Pokémon, Schwer. Ich hoffe, euch hat doch mal gefallen. Bitte lasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye bye.